Hallo und herzlich willkommen, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir freuen uns, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Es ist Zeit für Zack, Kartoffel, Schnack. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Vorsicht, Hochspannung. Wir packen heute für euch wieder etwas aus, was wir für unsere Aufnahmen besorgt haben. Und zwar sind das ähm, Videoleuchten, damit es hier in der Wohnung ein bisschen heller wird. Und ihr auch besser äh, unsere Videos und unsere Fotos sehen könnt. Und mitunter dieser der Gelbstich, der sich manchmal bildet, hoffentlich verschwindet. Ja, heute seht ihr wieder nur meinen Schatten. Hier. Und meine Hände, die für euch dieses Paket auspacken. Ich habe es natürlich schon aufgeschnitten. Das wollte ich mir ja ersparen, zumal es dabei manchmal ja zu tragischen Unfällen kommen kann und äh, daher dachte ich, ich lasse es lieber. Heute entpacke ich euch einen Karton und zwar diesen hier. Der ist von der Firma Nuware, wie ihr hier unten sehen könnt. Und da drin befinden sich die Videoleuchten. So, ich hoffe, ihr könnt es noch alles sehen sind Eingepackt in eine Tasche Ups, so. der Karton kann weg, da befindet sich sonst nichts drinnen. So ja. muss ich ein bisschen werfen. Ja, und ich habe es bisher noch nicht aufgemacht. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das werden wird. So hier ein Reißverschluss. Aha. Der Deckel ist gepolstert, ebenso wie die Seitenwände. So, hier befinden sich ein Netzteil und hier noch ein zweites. Die sind hier mit Laschen befestigt, welche mit einem Klettverschluss äh, an den Seitentaschen befestigt sind. Finde ich sehr schön. Kann man auch aufmachen. So, alle drei sogar. Ja. Hier ist dann tatsächlich, ah genau, der erste Scheinwerfer drin. Unten kann man rausholen. Auch mit einem wunderschönen ähm, ja, Silikongel zum Aufsaugen des Wassers. So, das ist der erste. Hinten ist dann ein Teil für die Batterie, zum Aktivieren, einstellen ja. und hier für den Strom. Die sind mit Batterie und mit Strom betreibbar, was ich persönlich sehr gut finde. So, der erste. Dann wird hier drüben der zweite drin sein. Jawohl. Auch Der muss natürlich wieder ausgepackt werden. auch wieder mit Gel. So, die Tüten und das Gel brauchen wir natürlich nicht mehr. Wie ihr sehen könnt, ist der auch wieder voll bestückt. So, und den stelle ich ebenfalls Ach, Hier unten ist übrigens die Schraube für das, äh, das Schraubgewinde für das Gestänge, ist da auch bei ist. So. hier sind dann die Netzstecker für die Netzteile. Ich werde das gleich alles noch ein bisschen hochlegen, sobald ich die Tasche entfernen kann. So. Hier drin finden Sie in einer verschließbaren Tasche einige Dinge. Und zwar sind hier die Akkus drin. Denke ich zumindest. Nein, sind nicht die Akkus drin. Ah, okay. Genau das ist, weiß ich noch nicht, aber ich werde es herausfinden. Wie gesagt, ich habe es noch nicht angeschaut bisher und besaß auch sowas noch nie. Zwei Stück davon. das hier ist, weiß ich auch noch nicht so genau, aber wir werden das herausfinden. So, da habe ich hier noch ah, die Fernbedienung, sehr schön und dort gehören dreifach A-Zellen zwei Stück rein. So, hier habe ich auch noch irgendwo zu Hause rumliegen. So, das kann weg, das kann auch weg. Hier sind noch Anleitungen, die werde ich erst einmal liegen lassen und dann dies hier öffnen. Ich hasse dass wenn die Dinger so verklebt sind, dass man sie gar nicht aufbekommt richtig oder einem dabei die Fingernägel abbrechen. Hm. Ihr sollt ja das volle Umfang dieser Tragödie, äh, dieser Tragödie hier äh, sehen. Äh, daher schneide ich das auch nicht raus. So, offen. Ah, okay. Hier drin befindet sich das Ladegerät für die Akkus. Der Netzstecker fürs Ladegerät und die zwei Akkus. So. Packe ich es auch einmal der Reihe nach aus. Akku 1 sieht so aus. Akku 2 natürlich genauso. Das Ladegerät für zwei Akkus. Hier vorne kommt der Netzstecker rein. Und hier ist auch der Netzstecker. Kann man sich natürlich auch einen längeren zulegen, wenn man möchte. Und auch dort befindet sich wieder eine Anleitung drin. Versteht sich sehr gut. So, das kommt erstmal beiseite. Denn das werden wir so schnell nicht brauchen. Daher lege ich das einfach weg. Und packe es hier wieder in den Kasten ein, in den es gehört. So, wieder eingepackt. So, dann kommen wir wahrscheinlich zum Gestänge. Ja, genau. Na, Gestänge ist gut, das sind eigentlich eher Stative. Zwei Stück. So, damit ist die Tasche leer und ja, die ist auch unten gepolstert, also von allen Seiten gepolstert. Eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich stelle die mal beiseite. So, jetzt haben wir hier das Gestänge. Ja, Ihr dürft wieder die Aufkratztragödie mitbekommen. Ja, ich weiß, man kann auch äh, ein Messer nehmen oder ähm, eine Schere oder ähnliches. Aber dann wird das Video kürzer und ihr hättet nicht so viel Spaß dabei, mich leiden zu sehen. So. Und offen, hoffe ich. Nein, noch nicht ganz. Ein kleines Stückchen fehlt noch, aber das haben wir jetzt auch erledigt. So den Müll können wir natürlich wieder wegschmeißen. So, das Gestänge kommt da raus. Im Karton ist nichts mehr, der ist leer. Ist auch zum anderen Karton. So, jetzt schauen wir doch mal. Ist auf beiden Seiten zugeschweißt. Das heißt, wir können es einfach öffnen. Und das ist jetzt auch so, einmal unten aufgerissen. Jetzt ziehen wir es heraus. So. Hier ist das Stativ. Kann man leicht auseinanderklappen. So. Und hinten noch der letzte raus. So. Flop. Und dann kann man es einfach hochschieben. Und hat es offen und es steht. Ja, oben drauf kann man dann natürlich hier, wenn man die Schutzkappe entfernt, die beiden oder beziehungsweise einen von denen äh, leuchten schrauben. So, ich schraube das wieder drauf, da wir das jetzt momentan nicht aufbauen werden. Wir brauchen es ja gerade nicht. So, klappen es auch wieder zusammen. Es hat mehrere Schrauben zum Justieren, damit es nicht auseinanderfällt. Natürlich kann man es hier noch rausziehen und hier unten auch. So, so, das legen wir mal hier hin. So, ihr seht das Gestänge. Das haben wir noch ein zweites Mal dabei. Auch das kratze ich jetzt wieder mühsam auf. Und auch nicht ganz so mühsam wie das andere, weil die hier irgendwie schneller gehen. Weg. Ich hole es gerade aus dem Karton raus, natürlich seht ihr das nicht, aber hier ist das wieder. So, und ich reiße es wieder oben auf. So. Das sind die zwei Stative. Dazu kommen natürlich hier die Leuchten. Einmal und zweimal hier sind die beiden netzteile mit stecker für die stromversorgung die fernbedienung die teile bei denen ich immer noch nicht weiß wofür sie sind und diese teile bei denen ich noch nicht weiß wofür sie sind aber ich werde es wie gesagt herausfinden ja, hier steht noch einmal, was sich da drin befindet. Ah, das sind wahrscheinlich Adapter zum drehen. Interessant. So. Und natürlich die Anleitung. Die ist nicht auf Deutsch oder? Nein, die ist nicht auf Deutsch. So. Ja, man kann äh, die Lichtstärke regeln und die Farbtemperatur. Und natürlich kann man sie ausrichten, wie man sie gerade benötigt. Ich denke, das ist erst einmal alles, was ich euch davon zeigen werde. Nein, das ist nur der Beipackzettel. Ja, wir schicken euch auf jeden Fall unsere besten Grüße. Schön, dass ihr dabei wart. In diesem Sinne, lasst uns mal wieder schnacken, möge die Kartoffel, äh, die Kartoffel wachsen und tschüss, bis bald.